Also wir konnten viele äh, Erfahrungen sammeln. Äh, wir haben in der Vor- und Nachbereitung äh, nach dem Training die Radprodukte benutzt und uns gut regeneriert, gut ausgerollt, ja, durchweg positive Erfahrungen gemacht. Also im Vergleich zu anderen Produkten äh, kommt man beispielsweise mit dem Triggerball äh, an Stellen, die man mit anderen Produkten nicht äh, hinkommt. Und ähm, ja, das macht es einem deutlich einfacher. Also mein äh, Lieblingsprodukt ist der kleine grüne Triggerball, ähm, Gerade weil er sehr praktisch ist, sehr handlich und weil ich damit an alle Stellen drankomme ähm, und mir dadurch meistens auch den Füße dann spare.